Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Thomas und und hier, Heute sind wir sind im wir unterwegs wir sind auf wir sind des dem vom auf etwa 1600 Meter. Ja, Wir gehen jetzt nicht mit dem Trottinettor ab. Nein, wir gehen per beides darauf. Aber man könnte, das schon mal, machen Unsere es. Unser fängt im Val de Travers an und führt vom Kanton Neuenburg in Kanton Watt. Das Val de Travers hat einen mystisch verwunschenen Ruf, nicht nur wegen seiner mächtigen Fichte. Die Wälder haben auch den Ruf, du ziehen, weil es hier grüne Feen gibt, offenbar. Hast du auch schon eine grüne Fee entdeckt? Da? Ich habe sie äh, nicht gross mehr so suchen. Ich habe schon abgesehen Neuburg erfunden im Ballet-Kamwächer. Offenbar gibt es hier Absandbrünnen. aber Scheinbar, sie sind Keim. Ja. Bis jetzt haben noch keine gefunden, suchen wir noch ein wenig. Absandbrunnen haben wir nicht entdeckt. Das Geheimnis bleibt offenbar der Einheimischen vorbehalten. Schon bald verlieren wir auch schon die Kantonsgrenze. Ja, das die Grenze zwischen dem Kanton Neuburg und Watt das ist offensichtlich für Menschen durchgängig, für Kühe gesperrt. Vor uns liegen die typischen Jura-Hochweide und der Jura-Höhenweg. Weil auch hier ein langen und kalten Winter war, laufen wir teilweise noch immer über Schneefelder. Der Jura Höhenweg ist einer der ältesten sogenannten Weitwanderwege von Europa. Er startet in Zürich, führt unter anderem auch über den Chasseron und endet in Genf. Das Gipfelfoto auf dem Chasseron nicht zu verwechseln mit seinem Brüder dem Chasseral, muss natürlich sein. Auf das Panoramafoto müssen wir allerdings verzichten. Leider haben wir heute keine gute Aussicht auf den Genfer und den Neuen See. Dafür werden wir überrascht von einem anderen seltenen Moment. Nicht weit weg von uns liegt der der Pierre de la Paix. Und genau dort zeigt sich uns eine Gruppe von Gämsen, die sich so gar nicht stören von uns Of AI is upon us. Der Friedensstein, ein vielbewunderter Findling, trägt alle Symbole der Weltregionen. Offenbar gibt es da auch immer wieder Wanderer, die diesen Weg nur wegen ihm auf sich nehmen. Der Chasseron, die Einheimischen sagen ihm auch Balkon des Wattländer Jura, zeigt sich heute von einer launischen, aber trotzdem schönen Seite. Vielleicht auch gerade wegen dem der Abstieg führt über die Krete so fast. zur Skistation Les Avats. So so so so so Wir machen den Abstecher ins Grand Hotel de Rasse. Der Charme der Belle Epoque ist heute noch spürbar und der Hoteldirektor Patrick Bess erzählt nicht ohne Stolz, dass sein Hotel die Auszeichnung historisches Hotel vom Jahr 2019 bekommen hat. Zum Schluss führt unsere Wanderung durch die kovatan schlucht ein Ort, wo an einem heißen Sommertag so richtig erfrischt und darum ein guter Abschluss ist.